Der hektische. Ich bin Thomas Hegenbusch, ganzheitlicher Coach und Berater und äh, sorge dafür, dass du ein schnelleres, besseres, tolleres Leben führst. Und ist das nicht wunderbar? Ich habe so viele Inputs heute für euch vorbereitet. Lasst uns doch direkt einfach mal starten, dann können wir auch sehen, hey, wo soll die Reise mit dir hingehen? Und darüber möchte ich heute mit dir in diesem Video sprechen. Der Gemächliche. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Thomas Hegenbusch, Coach und Berater und Heute möchte ich euch einen sehr, sehr, sehr wertvollen Input mit auf den Weg geben. Der skeptische Perfektionist. Ich bin Thomas Mal kurz, was, was habe ich, gesch hab ich geschrieben? Ich bin Thomas Hegenbusch, Coach und Berater und. Das kann ich so nicht sagen. Heute erzähle ich euch, wie man. Heute erzähle ich euch, wie man das ganz. Das kann ich so nicht sagen. Das, das könnte ich anders besser. Nee. Mm -mm. Der Fernsehmoderator. Meine Damen und Herren, es ist 20 Uhr. Ich begrüße Sie zu diesem Video. Der Storyteller. Im Frühling war es am schlimmsten. Meine Augen tränten, mein Hals schnürte sich zu. Ich konnte nicht mehr atmen. Heuschnupfen. Und es brauchte sehr, sehr, sehr lange, bis ich endlich etwas gefunden habe, was mir meine Freiheit wiedergegeben hat. Und das war Salz, eine Salzkur. Und seitdem stelle ich Spezialsalz her, um auch anderen Menschen ihre Freiheit wiederzugeben. Grundsätzlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch einen Kommentar oder ein Like da lasst. Und vielleicht das Video auch teilt mit eurem Netzwerk. Ja?